Willkommen zurück zu Pokémon Leuchtende Perle und diese zwei Rüpel, die stehen hier einfach so rum. Wir sind stolze Mitglieder von Team Galactic oder etwa nicht? Und jetzt sieh uns an, wie wir hier inmitten all dieser Blumen herumstehen müssen. Wenn das nicht uncool ist, weiß ich auch nicht. Hey, hör mal auf zu motzen, das gehört eben auch zu unseren Aufgaben. Obwohl ich so geben muss, dass ich gehe von Pflanzen-Pokémon echt gruselig finde. Ich wäre jetzt auch lieber woanders. Okay, mit euch kann ich also nichts machen, ihr bewacht da irgendwas. Hm. Dann bewacht ihr Jungs das halt, ne? So, ich und mein Cellost, wir gehen weiter zu Route 205. Die müssen bisschen reinzoomen, wie cool. Hier sind ein paar Pflanzen. So, die können wir auch wieder reinpflanzen, würde ich sagen. Naja, das ist ein Lehmboden. Wir können ja bei beiden eine anpflanzen. Also wir gießen natürlich auch. Jetzt sieht man das leider nicht. Pflanzen scheint sich zu freuen. Äh, hätte ich beide auf einmal fließ äh, gießen können. Ja, oder? Na naja, egal, komm. Zack, nochmal. Okay, das war aber diesmal schneller. Okay. Ha? Was soll denn ihr kleines Mädchen? Hilfe, Hilfe, Trainer! Kannst du meinen Papa holen? Er arbeitet im Windkraftwerk! Aber diese Leute, die wie Astronauten aussehen, sind ganz fies und wollen mich nicht durchlassen. Was? Die Astronauten? Die A -A Among Us Characters wollen dich nicht durchlassen? Hey, wir von Team Galactic erforschen hier den Ewigwald. Also keinen Schritt weiter. Es ist Teil unserer Forschung, Pokémon in den Blumenfeldern von Flori zu fangen. Wozu wir die Energie des Windkraftwerks nutzen, geht dich nichts an. Hey, die, die mich betatschen. Oh, die, die, die wollen aber auch echt Stress haben, ne? Windkraftwerk. Oh, sieht das schön aus. Okay, sieht ein bisschen komisch aus. Aber auch schön. Und die Musik geht komplett ab. Ein Trank. Ja, die Musik geht komplett ab. Windkraftwerk ökologische Energie aus Windkraft. Ah ja. Und du lässt mich nicht durch oder was? Wage es bloß nicht in das Windkraftwerk zu gehen. Ich wurde angewiesen, jedem den Zutritt zu verwehren, der nicht zu Team Galaktik gehört. Aber dein Gesicht sagt mir, dass du es trotzdem versuchen willst. Also gut, dann lass uns das mit einem Kampf entscheiden. Oh yeah, let's go. Dude. Mann, alle haben irgendwie mehr als einen Pokémon mittlerweile. Oh Charmian! Oh, Charmian ist natürlich ein Mäuschen. Und, äh, Katze, nicht. Und, wie man sehen kann, haben sie die Ohren gefixt. Oh mein Gott! Für die, die es, äh, nicht wissen, Charmian hatte äh, auf dem 3DS komplett spitze Ohren, die da ganz, einfach gerade nach oben gingen. Aber jetzt gehen sie endlich wieder zur Seite, so wie es auch sich gehören sollte, ne? Komm, heul du mich an. Ignoriere dein Heul und zerfetzt dich, obwohl es seine Aufgabe ist als Katze. der hat doch nur einen Pokémon. Oh, habe ich mich vertan. Als ob ich mich so einem mit als ob ich mit so einem Pokémon überhaupt eine Chance hätte. Ja, der hat ja auch noch einen Scham gegeben. Wickel das mal. Na großartig, von einem dummen Balk aufs Kreuz gelegt. Aber du kannst gar nichts machen, wenn ich mich mit dem K-Schlüssel hier einschließe. Es gibt nämlich nur noch einen weiteren Schlüssel und den haben meine Kollegen, die sich beim Blumenfeld aufhalten. Haha, wer zuerst lacht, lacht eben immer noch am besten. Ja, hier war ich. Klick. Oh, hier war ich als Kind ein bisschen stark, weil ich nicht gecheckt habe, was man machen soll. Ähm, ich wette, viele von euch haben es auch nicht gecheckt. Aber was man machen soll, ist wieder zurückrennen. Da oben waren ja ein paar Rüpel und die können wir jetzt endlich ansprechen. Denn die geben jetzt andere... Te oh, die sind sogar weg. Ja. Jetzt können wir hier einfach durch den Baum durch und dann kommen wir bei Auen von Fluri wieder aus. Halt den Schnabel und rück den Honig raus. Und zwar bis auf den letzten süßen Tropfen. Tu, was wir sagen! Team Galaktik braucht den Honig, um möglichst viele Pokémon damit anzulocken. Hey, da ist jemand. Was machen wir nun? Wir dürfen nicht zulassen, dass das Kind losrennt und Hilfe holt. Die Lösung liegt auf der Hand. Wir sorgen dafür, dass das Bike seinen Mund hält. Mit dem Pokémon-Kampf? Wieso fesselt ihr mich nicht oder wie sowas? Keine Ahnung. Das wird ein bisschen komisch. Ja, okay. Der Soundtrack, wie gesagt, ist, ist nicht besser als damals, aber es ist okay. Man kann sich anhören, es ist okay, es hört sich nicht schlecht an, es ist nur nicht besser. Oh. Und dann kommt das Spiel wieder zurück zu mir. Ha, trotzdem vergiftet. Weil ich nicht sage, das Spiel ist 10 von 10. Ne, also ganz ehrlich, das Spiel wird wahrscheinlich nicht 10 von 10 sein. Aus bestimmten Gründen, die ich dann aber erst später darauf eingehe. Ähm... Aber bisher ist es auf jeden Fall 8 von 10 oder so. Auf meinen ersten Eindruck. 7 bis 8. Also drunter niemals. Also gut, 7 ist auch schon böse, ne? Eigentlich schon besser als 7. Und da schon in Shaloku, die Weiterentwicklung von Wumpel. Na gut, Baumpler hat zwei Weiterentwicklungen, Charloco und Panico. Das sind eigentlich beide die exakt selben Pokémon, nur das eine hat ein bisschen mehr Shading als das andere. <lacht> Für mich waren das immer die gleichen Pokémon. Ich hatte da keinen Unterschied gesehen, nie. Mein Gott, hält er aus. Greif ihn an mit seinem Erdner! Ja, Härtner hilft dir aber nicht wirklich viel, du. Verdammt! Ich habe weniger Leben. Ich hoffe, der andere will mich nicht noch angreifen, der andere Rüpel. Hoffentlich nur der hier. Ja, wir werden sehen. Unser Schaloko ist auf jeden Fall schon mal down. down. Und genau deshalb werde ich wohl immer ein unbedeutender Rüpel bleiben müssen. Ja. Das hast du richtig erfasst. Mensch, das ist meine nicht. Die werden mir bestimmt den Lohn kürzen. Jetzt bekommst du es mit mir zu tun, <lacht> Ich hab die besseren Garten, da du dich im Kampf gegen meinen Kollegen bereits ausgepowert hast. Ach, ist das so? Ist das so, ja? Das ist nur ein Pokémon. Glaube ich. <lacht> Super. Oh nein. Da habe ich jetzt aber richtig Schiss in der Höchst. Du du, du du du Da brauch ich mich nicht, nicht mal heilen, Alter. Nicht mal heilen tue ich brauchen. W Jetzt wo ich verwirrt bin, wenn ich mich selbst schlage und er auch noch angreift, dann könnte ich mich schon, äh Ja, mit der Vergiftung dann auch. Ja, glaub ich glaube, ich heile mich lieber noch mal ganz kurz. Okay, du hast mich zum Heilen gebracht. Da, bist du zufrieden? Ja? Oh, Horrorblick. Ich kann nicht mehr fliehen, aber ich habe sowieso nur Cheddar als Pokémon, also. <lacht> Von wem soll ich bitte fliehen? Von dir? <lacht> ja, sicherlich nicht. Komm, lass die twitter Twittervogel sein und greif an. Danke. Bam! Okay, noch einen Tackle und dann ist es down. Was ist das? Was? Absorber? Kein Blutsauger? Absorber? Der hat Absorber und kein Blutsauger? Was für ein Zumat bist du? Pflanzenzumat? Na komm mal ab. Komm schon. Ja. Bäm. doo. Ah, nicht ganz level up Hätte ich doch bloß ein paar starke Pokémon gehabt. Ja, das ist aber nur Noobs. Nur ein Noob. Dieser Ratzen ist also stark. Zu so stark. Mir fehlen die Worte. So stark ist das Kind. Und mein Wortschatz ist eigentlich echt groß. Das war's hier für uns. Lass uns zurück zum Windkraftwerk gehen. Okay, ciao. Oh, was ist das für ein Ding? Diese Typen müssen es hier vergessen haben. Das ist ein Schlüssel. Der gehört bestimmt zum Windkraftwerk. Ich kann damit nichts anfangen. Nimm ihn. Den K-Schlüssel. Genau den, den wir brauchen. Danke, Mann. Vielen Dank, du hast mich gerettet. Diese Schurken wollten mir einen, meinen feinen, süßen Honig stehlen. Die waren nicht nur seltsam gekleidet, sondern haben auch völlig wirres Zeug gefaselt. Wer weiß, was das für Leute waren. Ich würde dir zum Dank gerne etwas schenken. Hier bitte. Glas Honig. Hä, wo ist die Polizei, wenn die hier dich gefesselt haben? Wird sie eine Anzeige erschaffen? Nee, das ist mir in meinen jungen Zeiten auch schon passiert. Äh, okay. Wenn du das Honig auf die Rinde eines süß riechenden Baumes schmierst, lockst du damit vielleicht Pokémon an. Aha. Und dieser Ort ist der Grund, warum viele sagen, das ist der hübscheste und gut aussehendste und schönste Ort. Ich meine, falsch liegen sie definitiv nicht. Ist auf jeden Fall sch sehr schön. Aber vielleicht ein bisschen random platzierte Blumen hätten vielleicht ein bisschen besser getan. Naja, egal. Ähm, ein süßer Duft liegt in der Luft. Möchtest du die Rinde mit Honig beschmieren? Nur bei solchen Bäumen, die so ähm, gelb orange sind, könnte man sagen, nur bei denen kann man Honig schmieren. schmieren wir mal ein bisschen Honig rein. So. Dann gehen wir in sein Haus rein. Vielleicht können wir ein bisschen mehr Honig stibitzen. Wenn ein Baum, den du mit Honig beschmiert hast, nach einiger Zeit stark wackelt, könnte ein seltenes Pokémon dahinter stecken. Ich bin immer ganz begeistert, wenn ich sowas sehe. Aha. Die Blumen, die auf den Feldern hier wachsen, sind etwas ganz Besonderes. Sie wirken frischer als alle anderen Blumen in der Sonne Region. findest du nicht auch? Das verdanken wir den Pokémon, weißt du? Den Pokémon. Ah ja. Können wir mal das Design ein bisschen ändern? Ja, schön die Uhrzeit zeigen. <lacht> ah. ja, ich weiß nicht. Machen wir es einfach aus. Wir brauchen es gerade nicht. Aber nur, noch, wo wir eine Schlüssel haben, können wir easy, peasy ins Windkraftwerk, wo es auch weitergeht. Aber erstmal möchten wir uns heilen. Du, du, du, uns würden wir noch komplett verhauen. Und das war echt. Ja, ah, äh, ah. Äh. Ich mag diesen Remix hier. Der ist sehr, sehr toll. Den gab es auch nur in Diamant und Perlenplatin. Deshalb finde ich es schön, dass sie den hier auch haben. Und die lassen uns um da wahrscheinlich auch nicht weiter. Aber hier können wir zumindest weiter. Was gibt es eigentlich im Gras? Lass mal sehen. Also... Also... Also ich meine... Lass, lass mal sehen, also... Wenn... Wenn da was kommen möchte, ne? Ich möchte natürlich niemanden zwingen, ne? Aber wenn ihr Pokémon... Ah, jetzt! <lacht> Na, dann! Ach, ja... Für das Bilizer habe ich jetzt aber nicht gewartet. Also... Also, ne. Also... Also, ne. No, no... Komm, Cellast. wie beide, wir kriegen das alleine hin. Komm, wir brauchen kein zweites Teammitglied. Komm, wir gehen einfach weiter. Wir benutzen den Karschlüssel Klick. Die Tür zum Windkraftwerk ist offen. Rein da. Die Rippe sind hier drin. Da ist auch schon einer. Wie bitte? Nee, oder? Du hast den Schlüssel? Da hätte ich die Tür gar nicht erst abschließen müssen. Jetzt bin ich der große Verlierer. Aber ich habe keine Zeit für Selbstmitleid. Ich werde den Commander Bericht erstatten. Hey, Bob, stehen. Okay. Was haben die denn hier? So, da? Uh, ich hätte gerne müssen was. Was haben die denn hier? Schönes. Mhm, Lecker. Du, du, du, du. Du, du. Oh. Ich mach hier keine Späße, Kindchen. So handhaft hast ein Profi. Ja, du bist ein Profi, sagst du. du, du, du, du, du, du, du. Hm. Über die Backgrounds wurde auch schon sehr viel gesprochen. Ähm. Im Original waren dann die Backgrounds alle einfach nur Farben, die so in etwa alles darstellen sollen, aber es waren eigentlich nur Farben, verschwommen. Es sah ziemlich cool aus und es hat funktioniert für das, was es sollte. Aber heutzutage hätte das halt nicht mehr, glaube ich, funktioniert. Deshalb kann ich die neuen Backgrounds auf jeden Fall verstehen. Ähm, aber so ein Background wie jetzt hier gerade, das passt nicht zu diesem Ort. Es gibt tatsächlich, ich habe Screenshots gesehen, es gibt Hintergründe, wo man einfach in einem Raum drin ist. Aber hier wurde keiner benutzt. Vielleicht wird allgemein bei Team Galactic keiner benutzt. Das weiß ich nicht. Hatte bisher alle... Haben bisher alle Team Galactic-Mitglieder diesen Hintergrund gehabt? Ich glaube schon, oder? Ja, oder? Ich weiß nicht, was stärker ist. tackle oder Raseblad. Ich weiß es gerade nicht. Egal ist es für Down. Es ist nicht wichtig. Es ist nicht wichtig. Du bist nicht wichtig. Wer bist du? Du meine ganze arbeit zu gemacht. Ja. Richtig. Ich habe gehört, dass sie irgendwas mit der Elektrizität anstellen wollen. Ja, das sieht auch so aus. Oh, da sind die auch schon. Dann kämpfen wir mal noch gegen den. Um ein bisschen zu leveln, ja. Elektrizität aus dem Windkraftwerk abzapfen, das ist unsere Mission. Ah, uns ja direkt. Ja. Die wollen ganz viel Elektrizität abzupfen, aber für was denn? Wir brauchen, die, brauchen sie denn so viel Elektrizität? Hm, hm, hm, hm, hm. Schwer zu sagen, vielleicht verwehren wir es noch herausfinden. Aber die ganzen Rüpe sind mir nicht geheuer. Die sind eher böse, auch wenn sie die Mauer haben. Ja, wir sind ja voll lieb und nett und so. Wie tun dann das Richtige? Ich glaube, den nicht. Ich glaube, den überhaupt nicht. Und dass jeder blaue Haarrad mit der gleichen Frisur ist schon ein bisschen Soss, kann man sagen. Ein bisschen Keiner, was davon halten soll. Ich halte nur sehr viel davon, dass ich Level 17 erreicht habe. Fluch! Du kannst Flura lernen? Du kannst, Sch du kannst Schimpfwörter sagen? <lacht> was? Nummer 1 Channel. Achso, Attacke, deren Wirkung davon abhängt, ob der Anwender ein Geister-Pokémon ist. Ja, ja, als Geister-Pokémon ziehst du dir die Hälfte deiner Leben ab, aber das gegnerische Pokémon kriegt richtig, richtig viele Leben abgezogen. Jede Runde, Du kannst du nicht heilen. Du kannst nichts gegen tun. Du musst den Kampf dafür beenden, um das wegzumachen. Und als nicht geist pokémon glaube ich, push das einfach nur ein paar Sets. Können wir Patzerschutz für den Berg machen, denke ich mal. Ja, ich denk denke schon. Oh, uh, Charmian. Ich mag Charmian, um zu sein. Vor allem bin ich jetzt froh, ein 3D-Charmian zu sehen mit richtigen Ohren. Die richtig auch zur Seite stehen und nicht. Und äh, richtig auf zur Seite stehen und nicht. Gerade nach oben. Ja. Das sah echt nicht gut aus. Ciao Mann Nah, nichts geht mir mehr gegen den Strich als Kinder, die sich als starke Trainer entpuppen. <lacht> ja, ist schon mal passiert, ne? Patrick zufällig vielleicht, ich weiß es nicht. Da ist doch nicht mal die geringste Ahnung, was Team Galactic überhaupt bezwicken will. So ein unbedeutender Rüpel wie ich natürlich auch nicht. Aber aber trotzdem. Ja, warum arbeitest du eigentlich mit denen? Hi. Hey. Ich bin einer der drei Commander von Team Galactic. Wir wollen eine neue Welt schaffen. Eine Welt, die besser ist als diese. Dafür bearbeiten wir sehr hart und alles, was wir im Gegenzug dafür verlangen, ist Verständnis. Doch selbst das scheint zu viel verlangt zu sein. Niemand versteht uns. Du auch nicht, habe ich recht? Das macht mich wirklich traurig. Dann bleibt uns nichts anderes übrig, als einen Pokémon-Kampf über alles weitere entscheiden zu lassen. Wenn ich gewinne, verschwindest du von hier. Gewinnst du, werden wir Team Galactic diesen Ort verlassen. Ja, hört sich doch dann nur guten Plan an. Du, du, du, du, du, Wir kämpfen gegen Commander Mars. Ja, ich finde Mars von den Commanders. Es gibt mehrere, Spoiler. Finde ich um, am besten. Um, ja, sagen wir einfach mal am besten. Kann man so stehen lassen. <lacht> das ist der beste Track von Team Galactic, finde ich. Gegen die Commanders. Aber sie hat nur einen Zubat? Das ist ja sehr enttäuschend, nur einen Zubat zu haben. Wie kannst du es wagen, meine Pokémon der zu behandeln? Ja, und wie behandelst du deine Pokémon bitte? Bestimmt auch nicht gut. Kertwände. Oh, oh, oh, oh. Ja, was ist der nächstes Pokémon? Kertwände macht sehr viel Damage und dann zieht es sich wieder zurück. Pff. Oh, Schnurgas. Einfach die Weiterentwicklung. Oh. Ich bin verwirrt und schlag mich selbst. Oh, verdammt. Äh, miau. Please don't kill me. Schnurgas ist wirklich stark. Oder was heißt wirklich stark? Es ist bedrohlich, finde ich. Ja, komm, es macht nur Mogel Dann ist gut, dass ich mich geheilt habe in der Runde. Äh, ich habe keine Punkt pokémon das geht nicht. Ähm. Setzen wir mal Fluch an. Ich guck mal ganz kurz, was das macht. Ich will mal ganz kurz gucken, ob, ob. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ja, ich bin nicht mehr verwirrt. Fluch! Ganz viele Schimpfwörter, die wir natürlich rauspiepsen. <lacht> Initiative sinkt. Angriff steigt. Verteidigung steigt. Okay, das ist gut. Das Ding ist nämlich, Schnurrgast ist eins der allerschnellsten Pokémon, die existieren. Und das ist nicht mein Witz. Das ist nicht ein Witz, das ist wirklich so. Es ist schneller als die meisten Legis. <lacht> Von der Initiative natürlich auch her. Ja. Und äh, es ist einfach. Das ist einfach dumm, aber auch irgendwie lustig. Aber ja. Die ist verfehlt. Hallo? Oh, wegen Flinklau kann ich manchmal an anfangen. Das ist cool. Bam! Okay, wir machen. Wir machen Damage. Aber es ist auch Level 16. Und ich bin Level 17. Nee, einmal nicht noch einmal. Erstmal schnell heilen. Ach. Das war, das war eine süße Animation von Tellas. Ja, aber ihr seht, das Spiel. Das. hat schon äh, so eine Höhe. Das steigt schon an, von so Schwierigkeit her. Oh, oh. Das Original-Theme war natürlich viel besser, aber. Natürlich, das wäre. Aber das ist auch nicht schlecht. Okay, ein Hit noch und dann ist es ist tot. Ach, schade, ich dachte, Flinklau... Oh, Raub! Nein! Nein, das hat mir Flinklau geraubt! Du Barschloch! Sorry, jetzt kam der Flug wieder raus, die attacke Okay, wir haben es aber besiegt. Nein, es ist noch nicht vorbei. Aber... Oh Gott, ich hätte... Okay, ich glaube, ich brauche mal wirklich jetzt ein neues Teammitglied. Äh... Uh, oh Gott. Ich dachte immer, ich könnte mein ganzes Abenteuer alleine mit Shellas verbringen. Aber, wie es er sich herausstellte, wird das ziemlich schwierig, wenn ich das versuche. Also bleibt mir eigentlich keine andere Wahl, als... ...nach dem Kampf mir ein neues Teammitglied zu sammeln. Weiß nicht, hier auf der Route vielleicht direkt? Hm. Oh, super Schein. natürlich bin ich doch schon verwirren! Wer weiß, was er tut? Oder sie weiß, was er tut? Oder? Ah, nee. Schreib ich greife dich trotzdem an. Ha, werd mich nicht selber schlagen. Diesmal nicht! Bam! Du du du, du, du, du, du, Nein, ich war Level Up, ob oh, wie Kacke. Ich hab verloren. Unfassbar, du, du deichste Rotznase. Wer? Ich oder du? Ups, da habe ich ja ordentlich Mist gebaut. Aber das macht rein gar nichts. Gegen dich zu kämpfen hat Spaß gemacht. Und jetzt verabschiede ich mich und verschwinde von hier fürs Erste. Team Galactic, sie reden immer davon, dass sie so viel Energie und so viele Pokémon wie möglich sammeln wollen, um ein neues Universum zu erschaffen. Aber für mich ergibt das alles überhaupt keinen Sinn. Jedenfalls bin ich dir für deine Hilfe wirklich sehr dankbar. Jetzt kann ich endlich wieder zu meiner kleinen Tochter. Ich glaube, sie ist schon hier. Mama! Pfui, du stinkst! Geh duschen, Papa! Bäh. <lacht> tut mir leid. Ich musste pausenlos für sie arbeiten. Vielen Dank, Fräulein-Trainer, du hast die ganzen bösen Leute überjagt. Jetzt taucht das Ballon-Pokémon bestimmt bald wieder auf. Das Ballon-Pokémon? Ja. Das Ballon-Pokémon. Kleiner Fun-Fact. Vor diesem Kraftwerk kann man freitags einen Driftlon fangen. Das ist das Ballon-Pokémon. Zumindest war es früher so. Ob es jetzt immer noch so ist? ich Wahrscheinlich. Man hat es irgendwann in einem Trailer, glaube ich, mal gesehen. Aber beweisen kann ich hier nichts. So. Ich glaube, ich gehe jetzt erstmal heilen. Und dann gucke ich mal nach einem neuen Teammitglied. Und ich glaube, ich habe es schon gefunden. Ein Bammelin. Ich meine, ein wasser wäre sehr nützlich, würde ich sagen, oder? Ähm, ich weiß nicht. Ich versuche einfach mal direkt den Ball. Ach, auf einmal kann ich mich entscheiden, oder was? Vorher, wenn ich es gedrückt habe, musste ich immer sofort den Ball werfen, der, der gerade stand. Aber jetzt kann ich mich entscheiden. Aha, okay. na ja, komm. Ich versuche mal direkt zu fangen, weil es ist erst Level 7 und ich habe Angst, dass ich es aus Versehen umbringe. Aha. Aha. Ja. Willkommen an Bord, Barmelin! Und Level up für Cellust! Nice. Hm? Nanu? Cellust entwickelt sich. Es hat Freunde gefunden. Dadurch steigt seine Kraft. Mal, wie das aussieht. Das sah richtig cool aus. Und nun wurde es zu einem Shelker Rain. Oder Shelker Whatever. Ich, ich finde den Namen komisch. Aber ja. Hiermit haben wir einen Shelker Oder wie immer ihr es aussprechen würdet. Und ein Marmelin. Natürlich auch. Haben wir gerade gefangen. Was ich auch noch entwickeln kann. Wir werden es... Äh, <lacht> Mir fällt gerade nur ein einziger Name ein, den werde ich jetzt glaube ich nehmen. Ich nenne es... Ich nenne ihn Tails. <lacht> ja, Tails. Ja. Willkommen an Bord. Das ist jetzt Shilker rain Und das ist Tails. Den wir jetzt in nächster Zeit ein bisschen leveln werden. Und müssen vor allem auch, weil... Ihr habt ja das Level gesehen, also... Also, ne? Ziemlich levelt das Vieh. Gehen wir kurz heilen. Und machen wir dann direkt weiter. Ihr könnt mir auch immer gerne sagen, was ihr so auf den Routen immer so gefangen habt. Oder ob ihr auf dieser Route irgendein, weiß nicht, ein Teammitglied zum Beispiel gefangen habt. Es gibt ja auch andere coole Pokémon. Zum Beispiel gibt es hier Pachirisu oder Charlelos, Das sind auch gute Teammitglieder. Ich habe mich aber für Brumeli entschieden. Weil Brumeli ist halt ein richtig cooles Gen-4-Wasser-Pokémon. Und deshalb mag ich es. Und deshalb nehme es. Und die sind weg. Cool. Kann ich jetzt... Oh, ups. Kann ich jetzt hier auch was... Ja, jetzt kann ich auch, oder? Oder nicht? Wenn du Honig auf die Rinde eines süßig duftenden Baumes schmierst, lachst du so vielleicht Pokémon an. Habe ich keinen Honig mehr? Kann ich das nicht mehr machen? Ja, anscheinend habe ich ja keinen mehr, ne? Nee, nee, ich habe keinen mehr. Haben die eine Schüssel? Behalte ich? Wofür denn? Naja, egal. Wie es mit einem schnellen Kampf, bevor ich zum Ewigwald aufbreche? Alle reden über den Ewigwald. Was ist das denn für ein Wald? Ja, jetzt bin ich aber neugierig. Los, Tails. Ah, Bamelin ist ein richtig cooles Pokémon. Es hat keine Wasserattacken. Wir haben einiges an Training zu tun. Und es hat ein Feuer. Oh, was? ist ein, ja ein Feuer-Pokémon. Oh oh... Checke rein, hältst du das aus? Oh, statt ein Laub sind die beiden Laube jetzt äh, Büsche. Damit haben keine, keinen so ein Zweig, sondern so Büsche. Auch ganz cool eigentlich. Ja, ich denke mal Tackle macht am meisten Damage, oder? I guess. Weil Feuer, äh, pflanzt nicht effektiv gegen Feuer? Checkel, Bam! Ähm, ich versuche mal Rasierblatt, wie viel Damage das macht. Kann Polita keine Feuerattacke? Sehr gut, wenn nicht, weil wäre sonst schwierig für mich. Nee, ich glaube Tackle macht genauso viel. Und wegen Flingklaue fange ich an. Aha, doch eine Feuerattacke. Glut war das, glaube ich. Ja keine starke Attacke, oh die NPCs sind ja richtig dumm. Der hat herausgefunden, ja was effektiv gegen mich ist und setzt dann trotzdem Tackle ein. Ja gut, ich beschwere mich mal lieber nicht. Ne? Äh, das ist trotzdem dumm. Blin! Level 9 für Tels. Schön. Ja, ich weiß, Tales levelt auch so. Ich kann auch einfach Shell die ganze Zeit vorne haben, aber die Pokémon, die ganz vorne sind, die kriegen noch mehr extra mehr Erfahrungspunkte. Deshalb mache ich das. Und ich mache es schön, weil ich es immer früh gemacht habe und ich möchte das jetzt nicht verlieren. Das hat mich jetzt doch schon ganz demotiviert. Hat das nicht irgendein anderer Trainer auch schon mal gesagt? Ah, es heißt im Ewigwald leben starke Pokémon. Ich sollte mich wohl noch besser vorbereiten. Ja, wenn du so weiterkämpfst, dann wird das nichts, mein Freund. Du, du, du. Oh, noch ein Bambelin. Jetzt passt auf, jetzt ist das, äh, männlich mit Level 15 oder so, und das hätte mir sehr Liebe gewesen. Das ist sogar Level 10. Ja, komm, egal. Ich habe jetzt das hier gefunden. Ey, lass mich gehen! Hey, die streiten hier, nur weil es gefangen wurde, entspann ich. Mein Gott. Ach, für die, die es juckt, für die, die es juckt, für mein Tails, ja, für die, die es kratzt. Hier seht ihr die ganzen Sachen von meinen Tails, Wassertempo als Fähigkeit, ja, keine Ahnung, ob Wassertempo so eine gute Fähigkeit ist, ähm, ich werde nach der Folge mal nachschauen. Ob in den Bergen oder der Ebene, ich bin stets zum Wandern bereit. Los geht's! Aha. Ich werde mal in der nächsten Folge nachschauen, ob ich das Bamelin behalte oder ob ich das gegen ein anderes austausche, falls es so schlecht sein sollte. Ne? Ich habe leider keine Wasserattacke. Egal, rein ist ja auch genauso effektiv gegen das Kleinstein, von daher ist es nicht schlimm. Und kann ich mal kurz sagen, wie schön dieser Background aussieht? Das sieht wirklich aus, als wären wir ein Gebirge. Und das mag ich. Das sieht voll cool aus. Aber hat vier Pokémon? Vier Kleinsteins oder was? Ich meine, 3XP, I guess, aber... Vier Kleinsteins? Okay. Ja, Level 10, das ist ganz gut. Oh, mach Holo. Ja, was, was kann ich zu diesem Spiel sagen? Ähm, macht auf jeden Fall einen guten Eindruck. Aber das habe ich ja schon öfter gesagt, das ist nichts Neues. Ähm, was ich sagen soll? Es gibt eigentlich nichts Negatives bisher zu sagen, wirklich. Gut, das Soundtrack hätte ein bisschen besser sein, aber. Er ist trotzdem gut. Ähm ja, es hat nur. Voll lame, dass der so viele verschiedene. Äh, so viele. Pokémon hat, die alle nichts können. Ich meine, ich streep da einfach nur durch. Ist halt langweilig, aber. Daran müsst ihr euch gewinnen. Das ist Pokémon. Es gibt ja auch Leute, die skippen einfach durch ähm, die ganzen Kampfszenen durch und gucken sich nur alles andere an. Genauso gibt es aber auch nur Leute, die sich alles andere wegskippen und halt nur die Kämpfe sich anschauen. Es gibt beides. Das respektiere ich beides. Du kannst die gleichen Bogenarten in vielen verschiedenen Gegenden finden. Genauso wie du Wanderer auch abseits der Berge ab antreffen kannst. Er hat Recht. Er hat Recht. Und wie Recht er hat. Ich muss erstmal über seine Worte nachdenken, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.